Für Pinkras, den nationalen Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz, sind die Menschenrechte und der Minderheitenschutz sehr zentral. Wir brauchen die Menschenrechte für unseren Schutz als Absicherung gegen rückständige Kräfte, die uns unsere Rechte wieder wegnehmen wollen. Weil die Schweizer Bundesverfassung die uns nicht genug. Ähm, die Schweizer Bundesverfassung kann immer wieder von einer Mehrheit der Bevölkerung verändert werden. Sie können unsere Rechte wieder beschneiden und dagegen schützt uns die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention. Deshalb engagiert sich die LGBT-Community sehr stark gegen diese Selbstbeschneidungsinitiative.